hi und willkommen mein name ist an die p und ich begrüße euch zurück zu let's play pokémon schwer ich kann nicht sehen ich habe schnee in den augen und ja wir sind hier auf route 10 wir sind immer noch auf dem weg nach city ich glaube eine ein Route oder ein bildschirm sag ich mal ist noch dazwischen und dann haben wir die stadt endlich erreicht und dann können wir den champion cup hier beitreten Hieß das glaube ich ne? Und dann sehen wir mal, wie es weitergeht. Ne? Dann werden wir der Champ. Ne? Der allerbeste. Wie keiner vor uns war. Ähm, Hier vor habe ich schon wieder ein paar ja, Pokémon gefangen. 250 Pokémon ist jetzt der Stand. Finde ich doch mal sehr schön. Und ja. weil Ich habe jetzt schon wieder ein paar Pokémon aufgenommen. Ich weiß nicht, ob das reicht, um einen ganzen Part zu führen. Ich glaube nicht. Also irgendwann, nach diesem Part, wird schon wieder ein Fangpart kommen. Er könnte mich entkommen, ähm, ja, was ihr auch wollt. Äh, ihr könnt ihr nicht entkommen, äh, wird auf jeden Fall da sein. Irgendwann, aber erstmal machen wir hier weiter. Oder oh, ist noch ein Gegner, haben wir voll nicht ignorieren können. Uiuiui, ui, ui. da bin ich doch gleich in einen Trainer begegnet. Was mache ich denn jetzt? Ich habe gar keine Lust zu kämpfen. Ja, lass uns doch nicht kämpfen. Boah, das ist immer so die Logik, die ich in Frage stellt, Thorsten. Ja, uns angucken heißt das doch nicht dass wir gegeneinander kämpfen müssen die ja, hier übrigens einige attacken hier so ein bisschen umgekrempelt ich bin mal zum attacken verlerner gegangen war innerer oder was auch immer und habe mal einige angriffe hier ein bisschen geändert unter anderem zum beispiel hier habe ich Kaltklinge tiamat beigebracht die konnte er anscheinend lernen vorher oder konnte er sich daran erinnern mehr oder weniger ja das wird dir nicht helfen weil man sonst schon machen da nichts ne ich bin noch Stein zur Hälfte sehr gut ja ich, ich verstehe irgendwie eine Sache nicht es gibt einmal in Attacken Erinnerer in Attacken hat sind beides die gleichen Personen aber der hat die gleichen Funktionen ne? und warum gibt es die Option, überhaupt noch Attacken zu verlernen, weil es gibt keine VMs mehr, also Attacken, die man nicht mehr alleine verlernen kann. Wenn man Attacken erinnerungen macht, dann muss man sowieso auswählen, welche Attacken man ersetzt. Also warum gibt es überhaupt den attacken Attackenverlerner noch? Stehe ich irgendwo nicht. Oh, jetzt kommt du mit einer neuen Attacke natürlich. Ich ja, sie das Ziel mit der Kraft des Wassers senken den die Verteidigung. Gerade nachdem ich egal Aqua durchstoßen macht hat. Ich muss jemanden für kura auswechseln, weil er schon Level 49. Das geht schon mal gar nicht. Thorsten, hm, was genau habe ich falsch gemacht? Habe ich mit dem falschen Pokémon angefangen? ein Fehler war mich auszufordern. Wolltest du überhaupt nicht kämpfen, Mann? Du verloren, aber ich konnte eine Menge lernen. So gesehen bin ich also Gewinner von unseren beiden. Ich habe dich irgendwie voll fertig gemacht. Also weil nicht, nur einmal Sandsturm eingesetzt. Ja, dann nicht das Kampf von alleine äh, Big Tux Tuk. so ähm, Blackwing geh du mal vor wegen Münz Amulett und Geld. ist das Geld nämlich ein bisschen ausgegangen, weil ich mir ganz im TMC gekauft habe. In Klaus City, ein auftreten nach zu bist du kein gewöhnlicher Pokémon Trainer? Ihr Auftreten nach zu sind sie ein Gentleman Angus, dass ihr Name ist. Zum glück habe ich gerade zu Blackwing gewechselt. Das Ding aber noch gar nicht ein Schwert gesehen. So ne stark, ja, ja. Ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ist mein Stapel gegen sich bekommen. Alles klar. Hier, bitte bitteschön. Ja, mein Gott, warum ist ein Igni voll weit entfernt? wir sind wir am wenigsten an Level 49 dran, habe ich das so Gefühl. Ja. ja, das Kampf, also. Mein Gott, Vector, oh Gott, dafür Beton, war auch nicht. War doch neutral, also hätte man meinen können da wird ein bisschen mehr schaden machen na naja kann ist eine echt krasse attacke da ja borschen aber ist auch eine krasse attacke 49 bald haben wir die 50 reich mit jedem aber du hast noch eins k.o. k.o. okto ähm... Für irgendwas Resistentes gegen... Äh, doch, Big Talks ist Resistent gegen. Dann machen wir mal den hier. Ja, ich weiß, war nicht sehr effektiv, aber... Das war ja auch nicht der Sinn der Sache. Big Talks. Für den habe ich natürlich nicht die Attacken irgendwie umgekrempelt, weil der noch nicht mein Team war vorhin. Ey, wat? So habe ich gerade kehrt wenn eingesetzt ne? Was? Glücksgefühle, was Setz Overdrive gegen Charakter ein für maximale Glücksgefühle. wenn Und jetzt wagen meinen Pokémon Charakter zu geben. Was? Wurde aufgebraucht, das ist nur einmal benutzbar. Ach man! Da ja, wusste ich doch nicht. ein ja. ich ein Item gebraucht. Ja. Lieber Herr Gesangswein. Dann Pokémon die mit seinem paar Augenschmaus auf Geld. Hat das verbraucht, Ma. oh ich weiß jetzt, wenn so was passiert, dann konnte ich bestimmt nur einmal kriegen. Ne? Äh, was gebe ich denn jetzt? Ich jetzt nicht gewusst hat, da irgendwie einmal noch benutzbar ist. Oh, Voll die Verschwendung oh, gefällt mir jetzt nicht. Uh, wo ist hier das Giftattacken? Uh, jetzt gibt das mal ja yeah. Giftstich, so war den ich sieben stich nur halt nur halt mit Gift. Glaswahl ist es vor Alter, er ja, sitze sein gegenüber Respekt zu halten, indem man einander sein liebstes Pokémon zeigt. Wenn du hat sagst, okay, uh. so machen wir so, dann ja, machen wir so. nicht mehr gesehen ich bin gespannt zur erfahren, wie statt für inzwischen geworden bist Erfahrung das team aus trainer und pokémon erstrahlen hält vor der kamera Na, ihr seid echt die gleichen von damals rote 5 oder irgendwie sowas was lin und scott erinnere ich mich nicht oh, hey die weiterentwicklung von dem einen, aber noch nicht gesehen es hagelt flora ist kalt sagt jetzt aus, so den habe ich Fußtritt beigebracht und mach mal Lichtschild. Ich habe irgendwie so ein Item ausgerüstet bei ihr, das Reflektoren und so länger anhalten. Lichtschild, also acht Runden. Jetzt und wird auf 5 und 8 von fünf auf acht erhitzen ne? hier bitteschön wir sehen uns gerade donner eingesetzt, oh uns gerade das Ding ja das geht kaputt <lacht> <lacht> oh. so und noch ein Stahl dingen äh, mach mal grasfeld oh, die werden natürlich auch gehalten was ist das denn für ein ja, da wäre noch für meine seite ist oh. also ein bisschen dämlich dann wird mal die andere attacke ein, ist nicht gerade so wir haben lichtschild nicht so viel schaden einsetzen auch gar nicht so viel schaden machen wollte ich sagen ich jetzt gerade schießt aus dem boden und dann soll mich jetzt jede runde heilen irgendwie so ne 65 hp hat er vor den kampf nur und in die Länge merke ich gerade schon mal was Neues ausprobieren. Okay, So, machen wir Meteorologe in neue Attacke, die ich beigebracht habe. Schon leider tot. Okay. Au. war was schwach zu mir. So, weiß also ich nicht, ja. Sehr effektiv anscheinend. Gegen hagel wird das eine Eisattacke nämlich mal an. wo ist der bloß hin? Pokémon halten Rückenwind, ah, Eis Flug, ja, das wird wehtun. Habe oh. ich jemand hier unterholen? Bei einer Stärke fehlen mir die Worte ein Trainer, wie ich sollten wir im Auge behalten. Eine aber zumindest konnte ich so einen stärker aus erster Hand erfahren nehmen also ich bin immer noch hier oben nur den titel holz holen wir aber ein exklusiven mit dir hast du eine linse durch die linse einer kamera wirken eine puppen magisch anziehen es schimmert so eine aura um sie herum des ewigen hast es und so. so krass ok kommt wahrscheinlich noch nicht eine Route, ne? Oder ist da ist ja sowas von auffällig hier kommt da gleich irgendjemand wie hopp oder so der mich jetzt angreift ne? ich lasse mein team jetzt aber so. so ich bin mir sicher wenn ich hier hingehe wird absolut nichts geschehen und niemand okay da kommt echt niemand alles klar das ja, mal sehen ich nehme an, das ist eine riesige Stadt, weil da zwei Gebiete sind und ja, natürlich ja. Score City. Okay, ich kriege so Vibes von dieser einen Stadt aus schwarz und weiß. Wie man so rundherum laufen musste. Okay. Wow, wir sind wirklich hier, Score City. Hier passiert es. Hier werden die Legenden von Hop in die Geschichte eingehen. weil schon, weil ich der neue champ der und werde. Ich mache mich schon stark auf dem Stadion. Es wird richtig angekotzt. Wir sehen uns dann beim Score Stadion, dann die Bis dann. Sehen leicht nur so heulend da wenn oh. ja. ja, das ist nichts. Aber gucken vielleicht steckt sich ja irgendwie ein ultimatives Pokémon da irgendwo in der Ecke, keine Ahnung. Ab weiß man noch nicht. Normalerweise würde ich sagen ultimative Waffe, aber hier gibt es ja keine Waffen. Also läufst mit dem Dugtrio hier rum. Hi, du. Warum rennst du denn weg? Ist doch toll, dass wir mit so riesigen punkten und friedlich zusammenleben können. Warte, du bist doch gerade nach unten gelaufen. Oh. Scott City, eine Metropole, die nach dem Plänen des Liga-Präsidenten Rose geformt wurde. bei timos heißt Alex und es ist super cool. Alex, Adam. Ich gebe so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich wie kleine Glücksmomente in Konserven. Unglaublich viele Glücksmomente. ein Pokémon ist super fotogen. Wenn wir Selfies machen, lächelt es immer extra süß. Bei gehört zum Thema zu wichtig ist, dass man wieder aufsteht. Ja, dann stehen wir auch. Man kann voll sehen, wie sehr Delion den Kampf liebt. Guckt ihn an, wie er dabei lächelt. Wenn man trainer ist, kann man überall auf der Welt Leute heraus. das ist so cool. Ey. Okay, er wird glaube ich wieder einen ganzen party hier dauern, bis wir alles erkunden. Ne? was mir eigentlich passt. Wir haben nur so 20 Minuten. Oder so das ist wenn so was macht man denn so als echter Fan. Was muss man denn? so machen als echter Fan okay als echter Fan da weinst du wenn dein Lieblingsfeind verliert du singst dir die Seele aus dem Leib wenn er gewinnt du lebst also in den kämpfe als wenn es dein eigenen Hallo Superman Hallo ja ich habe noch stadion tickets gekriegt komm rüber einen schönen guten Tag der spioniert wieder da aus ein Top böller ich bin auch ein Legios bin Allegios. Legios, wenn noch nicht mal meine Geschwister unter Kontrolle. Keine Ahnung, wie manche Leute erschaffen, sechs Pokémon gleichzeitig zu trainieren. Pack dir einfach ein Pokéball. Dann geht es einfach so. Gehen wir mal hier rein. so Hallöchen, ich will gerne ein paar der Tränen aus gala in meinen Heimatregion einladen. Ich bin jetzt einen weiten Weg von einer der Eier gekommen Vielleicht sollte ich die Gelegenheit nutzen, doch auch mal diese Poké-Jobs auszuprobieren? Meine Maschine da findet hier befindet sich ein Rotraum. Ja, ne, früher war mal irgendwie ein Legendär, das Ist halt echt überall. hast ne? das an halt dem Pokédex in Maschine? Das war mal so ein pseudo-legendäres wie ich hm. so no. hm. Oh. Eines Tages. wo die brauche ich eigentlich auch nicht so. War einfach nur diese ganzen Macht-Items irgendwann. Ich laufe bei der Arena Challenge mitmachen mit meinem Glurak. Einem Glurak. Okay, ich wollte schon sagen, großen Glurak. Trainer lieben äh, ein Grimander, bis es sich irgendwann entwickelt. So wird ihre Bindung stärker. Und dann lieben die es nicht mehr oder was. ist Montag eignet sich das Wetter am besten nur noch das Score City Stadion vor Augen. Oh, hopp, hopp. ist nach rechts gelaufen. Also gehen wir erstmal überall anders hin, natürlich. Ne? weil ist hier? Zug, sie aus wie Zug, ja. Zug Unglück. weiter ist das denn? auch hier also hier warum gibt es das hier wenn man flugtaxi hat macht gar keinen sinn ich will eine rundreise durch die ganze galerie machen was gibt es da besseres als ein riesenrad zu steigen in ein riesenrad zu steigen ein riesen Puh, ich habe doch nicht so mit höhlen skott die city so dank der Monorail und der flugtaxis kann man sich aber zum glück einwandfrei zurechtfinden Komm Pokémon-Supermarkt. Ist nichts Neues. was verkaufst du? Nichts, okay. Ich muss mich setzen. Nein, ich möchte nicht. geweck weg. Manche Pokémon lieben die Gleise und sorgen deshalb für unterhaltsamen Ärger. Ja, wie wolle ist diese. Den ganzen Verkehr überall stoppen, so wie ich das Gefühl habe. Hier dann geht es zu einem berühmten Monorail-Haltstelle von Scorcity. City. Die Monorail dreht immer zu ihrer Kreise in Scorcity, city einfach toll. Äh, Hotel La Rose La Rose Rondo. <lacht> man, man muss also die Monorail nehmen, wenn man den Rose Tower erreichen will. Ein Pokémon stehen total auf Musik. Gefällt ihnen ein Song, sind sie nicht mehr zu halten. Im bin ich so auf die Kämpfe fixiert, dass ich einfach nicht essen kann. Ich da putze ich jetzt schon mal was. Ja, das kenne ich. So, äh, es kommen so viele Touristen, sieht sie da ist es wichtig dass ich für jeden den Geschmack. Habe okay. Ich glaube zu diesem Tower gehen wir irgendwann mal. Ich mal erst mal so meine Runde drehen. Du, du, du, du, du. So, dann gehen wir mal hier lang da sehe ich doch schon was eine boutique ja, das ist ein restaurant glaube ich okay ich frage mich wie hoch gelevelt die hier sind sie bestimmt irgendeine art von arbeit die ich besser erledigen kann als pokémon warte mal mir fährt gleich was ein unser hotel ist auf die pokémon angewiesen die für pokéjobs vorbeischauen um dynamax max pokémon die stirn zu bieten können muss ich wohl auch über mich hinaus wechseln und auswachsen. Vielleicht liefere ich mir in der Naturzone einen Dino um mir die Zeit bis zum Beginn der Kämpfe zu vertreiben. Mebrana, du hast viel zu viel gefuttert. es dir gut? Zu viele Leute, ich habe mich verlaufen, aber zurück Glück gibt es die Flugtaxis. Bin jetzt gar nicht so schlimm, wenn ich mich mal verlaufe. Schließlich macht es ein Riesenspaß, auf die Karte zu schauen, und so an sein Ziel zu kommen. So. Du machst mich wahrscheinlich jetzt wieder fertig, ne? Okay, komm, jetzt kommen die mit Level 80 Pokémon, pass auf. du ja, letztes Mal ausgegangen ist Aiden, Savione und pokusan Eine andere Farbe. So. Alles klar, das geht noch. So, und ich halte mich jetzt hier nicht zurück. Ich haue jetzt einfach volle möhre rein. Aber vor die irgendwas Mieses hier machen... Mal den Alter und weg bist oh erstes Pokémon auf Level 50 einrollen. Aber werden angefangen und Genauigkeit erhöht. Raptor ist sowieso irgendwie mehr so ein und nein, wird mich aber nicht killen. als ganz Step, so ist voll resistent und so, das geht schon mal nicht. So, wenn man bruckt man ja auswechselt, dann gehen ja die ganzen Status Dinger äh, wieder verloren, ne? Sagen wir mal, ich setze jetzt Blättersturm ein, zu meinen Spezialangriff voll senken. Wenn ich an äh, Flora auswechsel dann ist wieder normal, ne? Hey, na wie ist das mit dem schweren bitteren Noten dieses kampf zu zu kommen? Also die gehen verloren, sobald die wieder ausgewechselt sind, oder? Der Kampf war so prickend wie ein Glas Salana saft Das, das süß Vergnügen, dass ich dir versprochen habe. EP -Bonbon. langweilig so oh gott hier da ist eine boutique aber ich habe leider nicht so viel geld glaube ich da ist ein gang links ist ein haar gesehen habe ich gerade gesehen wo mantel in kindergröße ist überall ausverkauft die Kostüme hier sehen ja mal gar nicht so aus wie die pokémon die sie darstellen sollen jetzt besser wenn wir alle kostüme tragen würden da könnten wir uns bestimmt noch viel schneller mit pokémon anfreunden ja zeigt mal ah, neue training er hat hm. ja, nicht was mary trägt lederhosen So. Creeper. Creeper. So, Hallöchen. Na. Ja, irgendwie habe ich schon mein perfektes Outfit für mich, finde ich. ich finde ich habe eigentlich schon mein Outfit für mich so gefunden so das ist salon ich habe ein Autogramm von Mary bekommen gerade eben ich werde es hüten wie mein Augapfel so hier ähm. so viele unterschiedliche Arten von pokémon fällt und ich muss sie alle kennen und sie auf die Köpfe meiner Leute hier zu packen. Ein Sieg ist der perfekte Anlass für einen neuen Look, aber auch ein reise geeigneter Gelegenheit für einen neuen Look. Es kommt ganz darauf an, wonach ein der Sinn steht. Wie hast mit einem neuen Look keine Ahnung, wo die plötzliche Inspiration kommt. Aber ich habe total Lust, mein Schwert für den Haarstick zu legen. Hm, oder doch lieber ein Schild für Schnitt? Wie sieht denn das aus, Mann? Du spinnst doch. So, weiß hier unten? Ein Match vom Champ etwas matsch vom champ oh. und um ah, cool. schleim halt no, kann man gar nicht alter immer und immer wieder nugget ein schicken Nugget gefunden die stadt ist immer was los da ist das stadion hier sind noch häuser weiß da links war noch irgendwie so ein großes Gebäude und wow, konnte da nicht rein ohne Fahrrad ehrlich. Hey, tolles Dero, echt super! Aber versucht auch nächstes mal noch etwas entschlossen zu sein. Jetzt kommt er einfach so runtergesprungen, gesprungen, so ein Dive Bomber. Was weiß ich, oh wie sie hast du dir ein Smart Rotom und ein Fahrrad. Dann weißt du bestimmt, dass Rotom gerne in verschiedenen motorbetriebenen Geräte schlüpft oder du jetzt wie es funktioniert dann kämpft gegen mich und mein rotom ähm, ja okay dann wird gleich Bauklötze staunen ich zeige dir wie viel seich rotom sein kann die ganz schritter schieß sie muss ich glaube es wird ausgesprochen ne? gibt ein wrestler der so heißt. <lacht> wobei wir schon wieder beim wrestling werden <lacht> so 834 kommen ist aus wie ein rasenmäher Also feuer Oh setzt rotom ein ohne waschmaschine glaube ich also feuer hat oh gott habe ich irgendwas anderes, was ich überhaupt einsetzen kann? So, wow, die Torlagen ist echt schwach. Feuerball. Hey. so. Ja, <lacht> <lacht> äh. 34 wird das schon, wird schon reichen, aber dann Sturzflug. Äh, er leitet bei dieser Attacke selbst großen Schaden das mal borschen alle und rot haben und du bist wahrscheinlich feuer also feuer feuer okay. ok jetzt könnte Igni irgendwie nicht weil nicht anders vorstellen so feuer ich verstehe Aber Rotom ändert doch seinen typ und seine Attacken, wir wenn es die Form wechselt, dann machst du hier eine Jojo-Pose auf einmal das einmal rot um besiegt. Bei dir ist der Katalog besser aufgehoben. Jetzt ein Rotom-Katalog: hm. Der Rotom-Katalog kann Rotom in verschiedenen rein einschlüpfen. Das kann natürlich auch jederzeit wieder raus. Erstmal brauche ich ein Rotom Kollege. Wie auf welches pokémon Was? ich nee, Lese diesen Katalog für mich Feuer. Nein, nicht verbrennen. Zwar kann zwar wehtun, wenn ein so ein deutlich vor Augen verfügt, wie der Gewinner und der Verlierer ist. Aber es ist auch eine gute Chance, sich ein Bild von den eigenen Stärken zu machen. Okay, mir oh jetzt nicht so viele Dinge. Ich will jetzt nicht. 40 Minuten hier in dieser Stadt rumeiern. Such nach einem war Hast du zufällig eins? Wenn ja, tauscht ist doch bitte gegen meinen Duraludon. also Schwachsinn. Ich kann Duraludon fangen. Auf Route 10. Wo wir glaube ich noch nicht on-screen hier gesehen haben. Ne? also wieder dieser Stahldrache? Ich habe keine Zeit mehr, alle Bücher im Regal noch zu lesen. Deswegen erfreue ich mich stattdessen eine erinnerung die hochkommen, wenn ich mir die bücher Bücherrücken ansehe. Okay. Dieses Buch hat mir für fünf Nächte Albträume gegeben. Mein Gott, wie eh viele Türen. Hi. Wenn ich es schaffe beim fehler auf dem großen Monitor im stadion zu erscheinen, wird das mein weltweiter Durchbruch. Ja, da lässt du jetzt einer meiner Gegner sein. Ja. Okay, ich mache ich fertig und noch eine Tür. Ich halte hier alles sauer, damit die Blumen besser in Geltung kommen. Ja, ich denke, dass sich ein Pokémon erst dann richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammen und viele neue Freunde findet alter geht immer weiter es gibt immer mehr trainer die in champ kämpfen sehen und dadurch richtig angesprochen werden das machen die kämpfe viel aufregender wenn das Turnier der champ cup losgehen kommen menschen und pokémon von überall her es ist hier ein großes globales fest ja. zeitlich limitiertes fest wenn ich das gefühl habe so, da ist der letzte lang ja, hört ja gar nicht auf mann Wie musst du denn da an eltern arbeiten bei der angestellt, deswegen sind sie nie zu Hause. Wenn der Champ kämpft, nicht langweilig. Ja, ja du wirst auf jeden Fall gut aufwachsen. doch nie irgendwie war, noch nie irgendwie verstören, wenn irgendwie die Eltern die ganze Zeit weg sind. Natürlich nichts ins die verläuft raten wir dazu. Gebrauch von öffentlichen Verkehrsmitteln wie den städtischen Flugtaxis sowie die Monorail zu machen. Alles klar, hi hi so eine nette Dame mädchen keine ahnung Sie sah noch jung aus hm. yep. sonderbonbon Grasam. ja dazu denken es irgendwie verbessern alles klar No, weil es hier verdächtig aber hier ist nichts der ganze arge war war nichts dann ihre setzt flammenwurf ein blog liebt kämpfen mit, äh, mit sandsturm zu beginnen gegen pokémon die das wetter setzt sich am liebsten pokémon mit hoher initiative ein bestimmte pokémon und Ultimative attacken lernen möchte dass ich ein pokémon eine solche attacke beibringe ich damit ultimative attacken ja schon wieder irgendwie so was ne wie heißen die denn Ah, okay alles klar aber diese attacken immer wieder beibringen weil ich meine in einigen spielen war das nicht so ich gehe mal gucken, picknicken. Da habe ich immer so gestört. Man kann die irgendwie noch einmal beibringen. In irgendeinem Spiel war glaube ich schon so. Habe ich immer ein bisschen gestört. Und das ist eine schöne Kamerafahrt hier. So, was haben wir hier? Brücken verbinden einen Ort mit einem anderen. Deshalb kann man sie auch als die Profi-Freundschaft verstehen. Mein Gott. knöpfen himmel und hölle miteinander oh. luftballon Man kann jemals ja vieles wechseln den job die adresse die unterwäsche schon und gut mein fan wechselt niemals sein lieblings challenger oder sein lieblings pokémon äh oder oh, so ein so wie die dinge ein futura oder was okay, ich dachte er stand jetzt auf dem kopf von jemandem ein riesen da werde ich mein alles noch gar nicht verkauft ey. ein flugtax sind city ist schon zu schwer wo willst du hingehen glaube für die leute die noch nie irgendwie gecheckt haben dass man auf der karte auch flugtaxis einsetzen kann ne? man kann alles kämpfen in hotels arbeiten einfach alles richtig guter pokémon kampf wirkt regelrechte elektrisieren auf den körper ich habe großen respekt vor trainern die solche matches hinlegen können so ein tüchtiges pampros es beschwert sich nie, egal wie viele Leute es schleppen muss. Die pokémon hat uns ganz brav zum Hotel getragen. So, was ist dies? Hallo, ich habe das Gebäude betreten oder oh, das ist ein Hotel war. Ich vermisse irgendwie nur so eine Art Kampfzone oder irgendwie so Ich bin auf Einladung von makro kosmos hier, um einige Matches anzusehen. Ein Match wird gleich viel interessant, sobald Promis im Publikum sitzen nehmen an, dieser eine Ort in Engine City, wo der eine gesagt hat, hör du es ein Champ sein oder so. Das führt mich wahrscheinlich irgendwie so ein Ich reise gerne auf mein Warschau-Quell. Höre nicht auf meine Frau. Sie hat wirklich allen etwas auszusetzen. Diesmal sind wir nicht im Privatjet, sondern auf einen warschau nach Galar geflogen. Der reise war, gelinde gesagt, etwas anstrengender als sonst. Wir Portiers haben es nicht gleich sie dir diese ganzen Leute, die hier und ein und ausgehen. Ich sehe keine und trotzdem darf ich mir einen keinen einzigen Fehler erlauben. Ein Ding der Möglichkeit, wenigstens haben wir Pokémon, die uns bei der Arbeit helfen. Hi. Gerade stehen vornehmen lächeln, auch wenn die schon noch so sehr drückt. Freuen Sie am La Rose Runde willkommen zu heißen. Ich werde bezahlt, das zu sagen. Bitte fühlen Sie sich ganz zu Hause und genießen ihren fünf 5 -Stern service Ich gehe in meinem Beruf als empfangsam mit professionellen Ansprüchen an für menschen wie auch buchmann selbst wenn wir nicht die gleiche sprache sprechen Nix. So. ich kann euch mal aufzüge benutzen was ist das denn das konnte ich aber in kürzer machen ja yeah. oh mein gott ja noch in fünf sterne also ich kann euch mal die gebiete hier erkunden habe so, ja, das service 0 von 5 sternen Dann gehen wir mal zu diesen La Rose Rondo Turm oder was auch immer das war. glaube ich, ja ne. I have arrived. Da. Das Stadion würde ich sagen heben wir uns dann im nächsten Paar auf, ne? gefühl wenn wir da gehen dann geht schon richtig ab oder so ne? das oh ist das boah wir haben ja gerade gesagt da kann man nur mit diesen bahn dingen hier erreichen war da dachte ich wir kommen jetzt irgendwie vollkommen anders irgendwo wohin so jetzt mir ehrlich gesagt hier ein bisschen mehr erwartet weil sie nicht wie sehe ich meine die stadt ist zwar groß aber irgendwie kannst du ja nichts machen ja hier kannst du irgendwie weil nicht so irgendwie tms kaufen oder irgendwie so was oder also nicht ganz competitive items irgendwo herholen keine ahnung irgendwann also irgendwas wichtiges hilfreich ist aber nein okay aber wir haben euch ja alles der stadt erkundet ne? ich sagen ich beende part hier ich hoffe euch hat der part gefallen und wir sehen uns dann in der nächsten folge wenn wir dann Scor die weiter erkunden, nehme ich an. Den Chemkamp beginnen. Ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Und ja. Aber ich habe nie zur Kamera anzuhalten. Okay, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Abonniert, liked, kommentiert. Bye bye.